Herzlich willkommen bei G-Card Dance, was lange währt, wird endlich gut und manchmal spielt einem die Zeit nicht gerade in die Karten, aber auf den Tanz des Monats November soll ihr natürlich nicht verzichten. Und ich habe eine nette E-Mail bekommen, in der steht, Liebe Gina, ich sende dir die Choreo meiner Tanzkollegin Anne-Marie Stumpf, mache es hinter ihrem Rücken, vielleicht wird es ja eine Überraschung für sie und der Tanz wird ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch Sonja, ich wähle den Tanz von Annemarie, dieser heißt Smile von Kate, mit der Musik von Katy Perry und sie hat weiterhin geschrieben, die Musik passt ganz gut in die heutige Zeit, die Hoffnung nicht aufgeben, alles wird gut und am Ende des Tunnels ist Licht, wäre doch eine gute Einstellung in, diese, in diesen Corona-Zeiten, wo viele Menschen um ihre Existenz kämpfen. Das sehe ich genauso. Eben wegen dieser Begründung und weil der Tanz einfach super Elemente enthält, die auf die Musik geschrieben sind. So wie ich euch letzten Monat erklärt habe, was für mich einen guten Tanz ausmacht, das ist in diesem Fall passiert. Smile mit der Musik von Katy Perry ist ein Vesco Swing mit 32 Counts und auch hier findet man... Elemente aus dem Vesco Swing wieder und das finde ich ganz, ganz toll, denn viele Tänze werden heute einfach so auf irgendwelche Musiken geschrieben und keiner macht sich Gedanken darüber, was für einen Tanz habe ich hier. Aber Annemarie hat das super gemacht, deswegen herzlichen Glückwunsch und Sonja auch herzlichen Glückwunsch für den Vorschlag. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Tanz. Die Beschreibung ist wie immer unten mit einem Link versehen äh, in der Beschreibung und äh, ja, euch ganz viel Spaß, bleibt gesund. Nächsten Monat haben wir den Tanz des Monats Dezember. Schickt mir eure Vorschläge an mail.gk.dance. Ich freue mich sehr darauf. In diesem Monat war es schon nicht einfach. Vielleicht schafft es ja noch mehr äh, einzusenden. Und äh, wir sehen einfach, wer den äh, Silvester-Weihnachtstanz des Jahres schafft. Mal gucken. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.